Und habe ich die Fliege vergiftet. Jetzt, wo ich die Sachen unkenntlich gemacht habe, die, die mich furchtbar abstoßen, äh, fühle ich mich unheimlich stark. Also äh, bin erleichtert. Ich denke. Also mir stößt auch die Gleichgültigkeit in der Gesellschaft, die stößt man da immer wieder ganz massiv auf. Ja. Und dann eben das Problem, und das habe ich auch, da mache ich keinen Hehl daraus, dieses, gerade speziell dieses Arrangement macht sehr Eingang. Also es interessiert sich keiner, wenn mit dem nicht mal drüber reden will. Ja. Da habe ich in Tübingen eine Schmiererei entdeckt, die unheimlich schlimm war. Also es ist wirklich auf tiefstem Niveau. Ali, deine Negerhaut werden wir dir ausziehen. Der Auslöser meiner Aktivitäten war einfach die eigene Erkenntnis, nachdem ich einen Aufkleber entdeckt hatte. Der forderte die Freiheit zu Roter Fest Und ich musste auch zur Arbeit. Und habe mich aber im Bus immer wieder gefragt: Da war doch ein Nazi-Aufkleber. Warum hast du den nicht abgemacht? Äh, das hat mich den ganzen Tag nicht losgelassen. Und als ich dann zurückkam, nach zehn Stunden auf dem Heimweg, habe ich es eben nachgeholt. Und ich habe meinen Schlüsselbund genommen und habe diesen Aufkleber. Restlos abgekratzt, wirklich so lange, bis nichts mehr zu sehen war. Das war für mich ein ganz sagenhaftes Gefühl. Das äh, fühle ich heute noch. Wenn du nicht tust, wer tut es dann? Und mit nichts tun kann man doch nichts erreichen. Und ich denke, das ist eine Botschaft. Es äh, wird zu so viel äh, lamentiert, wenn man gar keine Ahnung hat. Also nein, ich, Moment, ich, Moment ich, hören Sie mal zu. Ich bitte ja. hören Sie einen Moment also ich zu. Aber diese, äh, dieses Museum ist zum Beispiel nicht bereit, meine gegenwärtige Ausstellung zu präsentieren. Mit über die Schmierereien, die hier gegenwärtig stattfinden. Und ich kriege jedes Mal eine Strafanzeige, wenn ich Hakenkreuze und Nazi-Symbole übermale. Die gemachte Äußerung immer wieder äh, unterwegs, die ich mir anhören muss, die wüssten nicht, was sie hinschmieren. Dies kommt für mich als eine, ja, eine Verharmlosung gleich, die empfinde ich als Zumutung. Denn die Leute, die ein Meter große Hakenkreuze hinschmieren oder sprähen. Sie müssen sich doch bewusst sein, was sie tun damit. Sie wissen doch, was sie hier gerade hinspringen.